habe ich hier die drei wichtigsten Regeln äh, für eine Situationsanalyse aufgelistet. Sie können diese also drei Regeln als Hypothesen betrachten, die ich jetzt, äh, ihr, von der, der, wo ich versuchen werde, sie davon zu überzeugen, dass sie richtig sind. Nicht? Die erste ist, äh, zu einer Analyse gehört auch eine Synthese. Man muss Alternativen berücksichtigen und man muss die wichtigsten Regeln verstehen. Sie mögen sich fragen, ja, hier, das ist ein Kongress über Future University Situationsanalyse, das ist ja schon uralt, warum ist das jetzt überhaupt so wichtig? Wenn man, wenn man da jetzt an VW denkt, wenn die vor ein paar Jahren entschieden hätten in den USA, keine Dieselwagen zu verkaufen, sondern Elektrowagen, Elektroautos, dann äh, wir hätten sie praktisch das Geschäft übernommen von Tesla und wären jetzt der größte Autohersteller der Welt. Und leider mit diesen Dieselautos ist das schiefgegangen und jetzt, da haben sie Milliarden für bezahlt, um da wieder rauszukommen. Also dass das Aktuelle ist, dass leider meiner Meinung nach nicht alle Leute genau wissen, wie äh, Situationen analysiert werden. Damit Sie verstehen, äh, äh, wie ich dazu komme, hier diese Präsentation zu halten, äh, zeige ich mal meinen Werdegang. Also ich, bin, ich war 32 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW Hamburg und habe da 14 Jahre im Labor für Verfahrenstechnik gearbeitet. Verfahrenstechnik heißt ja vom Rohstoff zum fertigen Produkt. Und da ging es immer darum, dass die Studierenden in das Labor gekommen sind und mussten da jetzt ein Produkt herstellen, zum Beispiel Schokolade. Dann haben wir oder die haben sich eine, eine große Tüte Kakaobohnen besorgt und dann haben die mit den Maschinen und Geräten, die bei uns im Labor waren, Schokolade hergestellt. Und ich, Da habe ich also viel gelernt, wie, wie Methoden durchgeführt werden und ich habe auch gelernt, kreativ zu sein, weil wir immer diesen Produktionsprozess nachstellen mussten mit den Mitteln, die zur Verfügung waren. 2003 habe ich äh, gewechselt in das Labor für Ergonomie. Da war das ganz anders. Da waren die Versuche äh, fertig aufgebaut. Und äh, da hatte ich viel mehr Zeit als in der Verfahrenstechnik und habe diese Zeit darauf verwendet, dieses Praktikum zu optimieren. 18 Jahre lang. Das ist ungefähr so, wie wenn die... Formel-1-Rennstelle, ihr Auto äh, optimieren, ihren Rennwagen. Die kennen jede Schraube und man sagt, ich haben jeden Stein umgedreht, wo noch irgendwas rauszuholen ist. Ein entscheidender Punkt in dieser Zeit war, dass ich im Jahr 2008 zwei Bücher gelesen habe. Die methodische Entwicklung technischer Produkte von Herrn Lindemann. Der, ist der, der war der Leiter des Instituts für Produktentwicklung an der TU München. Und das andere Buch war von Herrn äh, Denzel System Engineering. Und da bin ich äh, ein Fan geworden vom Systemdenken. Und das habe ich dann, äh, also ja, zuerst, was ist überhaupt ein System? Äh, ein System sind äh, Elemente, es eine Menge von Elementen, die miteinander in Beziehung stehen. Hier ist das Bild. Und äh, jetzt muss man eben verstehen, dass eine Situation, ein System zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Ja, Es gibt kein, kein Ding auf der Welt, was vollkommen isoliert ist. Isoliert existiert, sondern alles steht miteinander in Beziehung. Die Systemgrenze hier kann man selber festlegen und wenn man das System richtig betrachtet, analysiert und versteht, dann kann man es auch optimieren. Ja, und das habe ich dann angewandt auf mein Labor, also auf mein Ergonomiepraktikum. Und der erste Schritt ist erstmal alle alle Elemente aufzulisten. Ja, entscheidend war hier die Studierenden, die ins Labor gekommen sind, der Lehrer, Lehrende, das war ich, die Versuchsanleitung, die ich dem vorher gegeben hatte. Und dann haben sie an den Versuchsplätzen die Versuche durchgeführt. Und dann gab es hier noch äh, andere Vorgaben, äh, die eingehalten werden mussten. Ne? und die die Studierenden sind also mit wenig Ergonomiewissen in das Praktikum reingegangen und eine große Sache ist immer, das richtige Ziel festzulegen von so einem System, was soll nachher rauskommen. Aber gut, jetzt können Sie natürlich sagen, hier ja die Elemente auflisten, das ist ja keine große Sache, ist auch richtig, aber... Manchmal vergisst man ein Element und das kann dann äh, ziemlich schief gehen. Da werde ich nachher noch ein Beispiel für äh, zeigen. Gut, und das Entscheidende ist jetzt nicht, dass die Elemente hier stehen, sondern äh, äh, zu verstehen, welche Regeln jetzt zwischen den Elementen gelten. Ne? Wenn zum Beispiel äh, ich als Lehrende muss die Studierenden respektvoll behandeln, dann muss ich wissen, was ist Respekt. Beziehungsweise auf der anderen Seite, ich muss sie auch äh, äh, motivieren, muss ich wissen, wie motiviert man andere Leute. Ja, Ich muss die äh, Versuchsanleitung schreiben, und zwar so, dass die Studierenden die Versuchsanleitung gut verstehen. Und äh, dann eben Spaß haben, den Versuch durchzuführen. Und ich muss dafür sorgen, dass die Versuchsplätze ergonomisch gestaltet sind, dass die Studierenden sich voll auf den Versuch konzentrieren können und nicht mit irgendwelchen Sachen kämpfen müssen, die sie vom Versuch ablenken. Also ich muss dafür sorgen, dass die Studierenden sich an den Versuchsplätzen wohlfühlen. Und genau das ist das Schwierige. Und da habe ich also sehr viel Zeit drauf verwandt, diese Regeln zu verstehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, das schreibt das doch mal auf. Und das habe ich auf einer Webseite veröffentlicht. Ja, meine Webseite ist hier unten. Naja, hier ist es nicht drauf. Die heißt www.learnstudywork.org. Und da, da ist ein Punkt auch, wie man... Situation analysiert. Okay, das war mein Background, wie ich dazu gekommen bin, jetzt darüber nachzudenken, wie man situation analysiert. Dann kommt die nächste Folie. Ja, also nochmal das absolut einfache. Man hat ein System, die Elemente sind vielleicht durcheinander und natürlich ordnet man sie in Gruppen. Und hat dann äh, Subsysteme. Ja, das ist auch noch nicht so schwer. Das Schwere kommt jetzt. Ich muss äh, diese Subsysteme hierarchisch ordnen. Ja, es gibt äh, ja äh, das Sprichwort, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und das gilt eben für ein System. Und wenn ich wenn ich das ganze System äh, verstehen will, muss ich diese hierarchische Ordnung verstehen. Äh, und äh, ja, das ist praktisch, man kann das so zusammensetzen wie so ein Puzzle. Ja, wenn man hier die ganzen Informationen hat über die Elemente, hat die schön zusammengeordnet, weiß äh, die Regeln und dann äh, versteht man hoffentlich auch das Ganze des Systems. Das heißt, äh, wenn ich vom Ganzen ausgehe und äh, das System und die, äh, in die Elemente äh, zerteile, dann ist das ja die Analyse. Und wenn ich den anderen wieder, äh, Weg gehe, um wieder von den Elementen, wenn ich die alle untersucht habe, dann habe ich so viel Wissen, dass ich hoffentlich... Äh, mit der Synthese das Ganze des Systems verstehen Und das ist, das ist eigentlich ziemlich schwer, weil das Ganze ist nicht eine feste Sache, sondern äh, der Betrachter, äh, also jeder Betrachter kann für sich selber äh, entscheiden, was nun das, äh, das Wichtige gerade an diesem System ist. Das Ganze, das kann sich auch mit der Zeit äh, verändern. Das früher war bei diesem System äh, der Punkt oder äh, dieses Ziel oder das war so wichtig und äh, jetzt ist das, hat sich das geändert. Jetzt müssen wir auf was anderes Wert legen. Ist wieder bei dem äh, Formel Formel 1 Auto. Nicht? Die haben vielleicht äh, den Motor immer optimiert und jetzt sagen Sie mal, okay, jetzt müssen wir mal um das Brems uns um das Bremssystem kümmern, dass wir da besser werden. Ja, also hängt ab von der Zeit. Äh, ein Beispiel, äh, wenn jetzt ein äh, Mord passiert ist, dann geht äh, die Kriminalpolizei auch nach, nach diesem Bild hier vor. Ja, sie, sie sammeln die ganzen Indizien, die sie am Unfallort finden, äh, äh, stellen die Beziehung zwischen den äh, äh, Indizien her, die Sie gefunden haben und äh, versuchen dann äh, vielleicht ein Täterprofil zu erstellen, wer ja? äh, so handelt und das Ganze des Systems wäre dann, äh, dass Sie also hier den Namen des Mörders finden. Ja? Das ist das Ziel. Und ähm, Genau. Und da kann man schon äh, den die Punkt 2, wenn Sie sich erinnern, äh, sehen, man darf sich nicht nur auf, auf eine Alternative festlegen, sondern man muss auch andere Alternativen in Betracht ziehen. Wenn die Kriminalpolizei sich nur auf einen Verdächtigen festlegt, dann ist nachher die Gefahr groß, dass sie die ganzen Indizien hier so interpretiert, dass, dass er der Schuldige ist. Und ein paar Jahre äh, stellt sich heraus, ja, er war das gar nicht. nicht? Dann, dann hat, äh, haben die einen großen Fehler gemacht. Deswegen muss man immer äh, im Kopf haben, welche Alternativen gibt es? Was könnte es noch sein? Ja. Und dann, äh, wenn, wenn alles zusammenpasst, dann sagt äh, die Kriminalpolizei, okay, jetzt passt alles zusammen, jetzt können wir das dem Richter vorstellen und äh, in der Gerichtsverhandlung wird dann entschieden, ob das alles äh, nachvollziehbar ist oder nicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt schon einmal gesagt, äh, der dritte Punkt war, man muss die, die, Re, äh, die Regeln zwischen den äh, Elementen äh, verstehen, die Regeln beschreiben, die gelten für die Beziehung zwischen den Elementen. Da habe ich ein weiteres Beispiel. Das ist hier. Das habe ich einmal gesehen, aber gut, ich will nicht sagen, wo. Das heißt, es ging darum, dass in einem Apparat Raps getrocknet werden sollte. Die, die die Firma, die das gemacht hat, hat das immer so gemacht. Sie haben von unten heiße Luft in den Apparat eingeführt. Der Raps kam von oben und wanderte langsam durch den Apparat. Und im äh, Gegenstrom wurde die Luft geführt und hat äh, den Raps getrocknet. Jetzt ist natürlich der Nachteil, äh, hier unten ist das heiß, aber dann kühlt sich die Luft ab und hier oben ist die Trocknung gering war eben die Idee, okay, wir bauen noch Heizkörper in diesen Apparat. Und da war eben die eine Variante, dass äh, da so eine länglichen Heizkörper eingebaut wurden. Aber das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil bei dieser äh, Konstruktion einfach eine Regel nicht äh, berücksichtigt wurde. Die heißt, die Regel heißt, äh, beim Trocknen eines Gutes muss man immer darauf achten, dass das Gut gleichmäßig getrocknet wird. Ja? Wenn man jetzt sich hier vorstellt, der Raps kommt von oben und hier ist ja keine Mischung drin in dem Apparat, da wandert das, der eine Teil des Rapses immer hier an der Heizung entlang. Der Teil ist richtig heiß und gut getrocknet, aber das, was in der Mitte zwischen äh, den beiden Heizkörpern nach unten wandert, wird nicht getrocknet. Also hatte dieser diese Apparat keinen kein Erfolg. Und äh, wenn man diese Regel eben berücksichtigt, gleichmäßig trocknen, dann kommt man zu so einem Aufbau, dass hier querlaufende Heizrohre äh, sich in dem Apparat befinden und wenn jetzt wegen auch ein, ein Teil von dem Raps hier in der Mitte läuft, dann kommt es hier mal auf so ein Rohr, läuft da rum und hier unten wird es nochmal. wenn man das jetzt hier ein bisschen enger zeichnet, dann wird der gesamte Raps schön gleichmäßig getrocknet. Und die ganze, der ganze Fehler war, dass man diese eine Regel nicht angewandt hat, nicht berücksichtigt hat, das ist gut gleichmäßig zu trocknen. Ja, gut. Jetzt habe ich hier äh, ein, ein anderes Beispiel und das geht darum, wie eine Notfallsituation analysiert wird. Wenn, äh, wenn Sie das jetzt sehen und wenn Sie wieder sagen, ja, es ist äh, sehr einfach. Aber äh, jetzt suchen Sie mal im Internet, ob Sie irgendwo so ein Bild finden. Ja, ich habe es nicht gefunden. Ich, das, das Problem ist jetzt, ich habe auch hier nicht äh, sehr, sehr lange gesucht. Wenn man hier sowas veröffentlicht, dann muss man äh, zwei, drei Wochen äh, suchen, alle Dokumente lesen. Wer hat schon mal sowas gesagt? Äh, äh, nicht, wen kann ich zitieren, der, äh, der äh, das unterstützt oder der auch schon so eine Idee hatte? Also Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber trotzdem äh, wollte ich das hier vorstellen. Nicht? Wir haben hier einen Ort von einem Notfall. Achso, und ich wollte äh, die Wichtigkeit äh, betonen an dem Beispiel von dem Ahrtal. Ja, da gab es, äh, da war ja die große Überschwemmung. Und da gab es hier die Einsatzleitung, die, die saß zusammen. Nicht? Der Ort des Notfalls ist dann das Atal. Und die mussten jetzt entscheiden, ob sie äh, eine Katastrophenmeldung oder Warnung rausgeben oder nicht. Ja Und äh, die haben eben, soweit ich das gelesen habe, hier auf äh, den Wetterbericht oder das Wetteramt gewartet und immer von denen erwartet, dass sie sagen, ja, wie hoch wird die Flut denn? ja? Das und die, natürlich, das Wetteramt konnte das nicht so ganz genau voraussagen. Und dann hat die Einsatzleitung immer gezögert, gezögert, gezögert und nachher war es zu spät. Wenn die jetzt hier das System verstanden hätten, dann, dann hätten sie... Das schon. Auch in der Zeitung hätten Sie mal die Leute gefragt, die im oberen Teil der A wohnen, oder hätten da vielleicht irgendjemand angerufen und hätten den gefragt, ja, wie ist die Situation bei euch? Und dann hätten Sie noch, wenn wenn Sie da die Meldung gekriegt hätten, oh, das sieht wirklich schlimm aus, dann hätten Sie die Leute, die unten an der A wohnen, noch warnen können. Ja, also ist das schon wichtig ein Verständnis von dem System zu haben. Nicht? Das heißt, äh, genau, vielleicht hätte es noch Leute geben können, die auch noch helfen können, beziehungsweise sie hätten diese Rettungskräfte alarmieren müssen, rechtzeitig. So, und äh, jetzt muss man wieder die Regel verstehen, äh, von dem Verhältnis, von den Verunglückten, Gefährdeten, zur Einsatzleitung. Ja, wenn ich jetzt die Einsatzleitung wäre, dann denke ich mir: Okay, es gibt drei äh, alternativ äh, Alternativen. Ja, einmal, dass das Hochwasser wird so gering und richtet keinen Schaden an. Ja, okay, äh, das war schon unwahrscheinlich. Das hat schon das Wetteramt ausgeschlossen. Dann die die zweite Alternative: Das Hochwasser wird so hoch richtet Schaden an, aber ist noch so im normalen Bereich, ist nicht so schlimm. Ja, und die dritte Alternative, natürlich so, wie es auch gekommen ist, es kommt zur Katastrophe. Und wenn ich jetzt Mitglied der Einsatzleitung wäre, dann dann wäre für mich ganz klar gewesen, also das Dritte darf auf keinen Fall passieren. Es darf nicht so sein, dass es zu einer Katastrophe kommt und wir haben keine Warnung rausgegeben. Ja? Wenn, äh, äh, wenn, jetzt Altern wir wenn das so ist, wir geben eine Warnung rauf, aus und es ist Altern Alternative 2. Es kommt zur Überschwemmung, aber nicht so schlimm. Dann werden die Leute auch äh, schimpfen, ja, ihr habt uns da falsch gewarnt, ist gar nicht so schlimm geworden, ich war die ganze Nacht wach. Äh, okay. Ähm, aber da, äh, diese Alternative ist nicht so schlimm wie die andere, so wie das jetzt passiert ist. Ja? Also was ich hiermit sagen wollte, so, äh, so ein, äh, sich so ein Bild zu machen, so eine Vorstellung von dem System zu haben, wer, wer an einer Notfallsituation beteiligt ist und welche Regeln es da gibt, äh, das ist äh, sehr wichtig. So, jetzt gucke ich mal auf die, ich habe schon viel gesprochen. Gut, jetzt äh, bin ich mit meiner Präsentation fertig. Ja, gibt es schon viele Fragen oder? Vielleicht jetzt würde ich gerne den Raum öffnen. Gibt es Fragen seitens der Teilnehmer? Wenn Sie auch ja genau, also dann einfach bitte in den Chat schreiben. Ansonsten, wenn keine Fragen kommen, würde ich vielleicht auch gerne mal eine Frage stellen ja. und zwar, wir reden ja über ja, Digitalisierung in der Lehre oder das ist ja auch das große Thema. Können Sie uns vielleicht, vielen Dank erstmal auch für das, was Sie berichtet haben zum Analysieren von Situationen, können Sie uns vielleicht auch nochmal geben, wie man das vielleicht auch nochmal auf eine digitalisierte äh, Lehre oder ein digitalisiertes Studium auch äh, übertragen kann? ja. Also, äh, erstmal wollte ich darauf hinweisen, dass ich das ja hier auf meiner Webseite veröffentlicht habe, in der Hoffnung, dass möglichst viele Leute das lesen und auch anwenden. Und, äh, ja, leider ist, ist meine <lacht> Meinung so, nicht? wenn man das schon mal nicht äh, äh, analog gut macht, dann äh, wird das digital auch nichts. Ja, das... Äh, man, man muss schon, äh, man muss das schon die, die Basics richtig äh, verstanden haben und dann kann man dazu übergehen, das digital zu präsentieren. Ja. Äh, ja, ich habe ja auch äh, jetzt Vorlesungen gehalten in den letzten Jahren. Achso, ich ja, habe ich vergessen zu sagen, seit, seit August bin ich in, in Rente. Und dann habe ich immer kurz äh, kurz das jetzt so vorgestellt. Nicht? Wenn das jetzt hier eine Vorlesung wäre, hätte ich das vorgestellt und dann hätte ich eine Aufgabe gegeben. Und die die Studierenden sollen das mal selber äh, irgendwas bearbeiten. Ja, Das heißt, wenn, wenn ich das hier, hier vortrage, dann äh, kann ich sie eigentlich nicht überzeugen. Es sei denn, sie wissen das, wussten das schon vorher. Ja. Das ist, wenn man jemand überzeugen will, dann muss, muss der das äh, selber ausprobieren und selber den Erfolg sehen, das ist, dass die Art und Weise zu denken äh, zum Erfolg führt. Ja, Herr, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Herr dreher äh, schreibt zum Beispiel, die Situationsanalyse zu verstehen als Future Skill. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Ansatz, dass wir gucken müssen auch äh, in der, oder es ist einfach auch ein wichtiges Prinzip ist, ähm, die Situationsanalyse stärker auch in die Bild, als ja, ähm, als Inhalt der Bildung rein zu, in die Hochschullehre, Hochschulbildung zu implementieren und das auch verstärkter da sozusagen auch mit den Studenten auch zu, zu üben, damit sie es später auch anwenden können. Ich ja. denke, es ist so gemeint auch. Es gibt so eine Diskussion, dass äh, die Leute sagen, okay, das ist ja äh, Situationsanalyse, äh, Problemlösung und so, das sind so äh, Skills, die helfen nicht, äh, nicht wirklich. Das, das Einzige, was wirklich hilft, ist Wissen. Ja? Aber dieser Meinung äh, bin ich nicht. Wenn man äh, nicht ausprobiert und nicht das Wissen anwenden kann, nützt äh, das Beste Wissen, dann ist das totes Wissen. Und wenn, wenn Sie sowas wissen, wie, wie diese Analyse geht oder wie man Probleme löst, dann können Sie das viel besser ausprobieren. Hm. Das ist meine Meinung. Genau, die Frage ist sozusagen, wenn wir jetzt auch über Digitalisierung reden, dann nochmal auch zu gucken, wie kann man vielleicht das auch technisch nochmal oder in digitaler Form auch bestmöglich den Studierenden dann ja, beibringen und das Wissen auch entsprechend ähm, zur Verfügung stellen und sozusagen sehr agil auch das, das diese Situationsanalyse auch selbst vornehmen lassen. Ja, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich mal schnell meine Seite zeigen dürfte, Moment. So. Genau, noch ganz kurz, zwei Minuten haben ich wir weiß, noch. Ich weiß, Warum geht das jetzt nicht? Oh. Einmal Screenshare machen, bitte. Ja, da klicke ich drauf. Aber Ach so, da muss ich. Gut, aber es geht nicht. nicht? Ansonsten, vielleicht können wir die Seite dann noch mal ganz kurz, ähm, ich, Herr Simon, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz die, die Seite ansonsten in den Chat schreiben, sodass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, dann noch mal auf ihre Seite Zuschauen. Ja, genau, also da habe ich das digital äh, aufbereitet, aber es ist einfach, das ist einfach geschriebene geschriebener Text mit schönen Bildern. Nicht? Das, auf der Seite steht auch, äh, wie man einen Text schreibt. Hm. Ja, wenn Sie eingeben bei Google how to write a text, dann bin ich an Platz zwei in der Welt. Learn work.org. Moment, jetzt muss ich das, ist schon da, ja. So, dann haben alle Teilnehmer auch nochmal den Hinweis und können nochmal auch die Homepage besuchen. Ja, ich würde vorschlagen, sofern keine Fragen mehr kommen, würde ich oder möchte ich mich ganz herzlich für Ihren Beitrag bedanken. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich ja sonst im Nachhinein ja, noch an Herrn Simon auch genau. direkt wenden. Herzlichen ja. Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme und noch viel Spaß beim UFF. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.